Herzlich willkommen zum Smart-Entwickeln-Podcast. Heute mit einer Folge zu Do the Right Thing oder Do the Thing Right. Ihr Job ist stressig, die Mitarbeiter arbeiten gut, aber spüren auch langsam den Druck. Und dann kommt der Chef rein und sagt, wenn das geht, dann geht noch 5% mehr. Hat er recht? Will er das Richtige? Jedenfalls sind wir da erstmal gefangen in diesem bigger, better, faster, more, mehr erreichen wollen, diesem Hinterherrennen von mehr Umsatz, da geht noch was, machen, machen, machen. Und wir sind ganz beschäftigt im Tagesgeschehen und sägen und sägen und sägen und haben schon keine Zeit mehr, die Säge zu schärfen. Wir wollen mehr erreichen und managen, doch nur das Mehrmachen. Es wird viel Geld in Strategien und Fortbildung gesteckt, nur morgen mehr zu leisten als heute. Aber hilft uns das weiter? Wir wissen schon lange, dass Aufwand und Nutzen nicht gleich verteilt ist. Pareto hat uns das vor ein paar Jahrhunderten beigebracht. Wir kennen alle dieses 20% des Aufwands bringen 80% des Nutzens. Ob die Zahlen jetzt wirklich für ihre Probleme haargenau stimmen oder nicht, ist eigentlich egal. Die Tatsache ist, nicht jedes Stückchen Aufwand hat den gleichen Anteiligen Nutzen, manche treiben Pareto auf die Spitze, Pareto Extreme sozusagen, Es gibt ein schönes Buch, das heißt The One Thing, mit der Fragestellung, was ist die eine Sache, die, wenn ich sie heute mache, alles andere erleichtert oder überflüssig macht, sprich wirklich, welche eine Sache heute ist die Schlüsselsache, die ich machen müsste. Und für Leute, die diese eine Sache dann trotzdem nicht schaffen, auch wenn sie ihnen bewusst ist, gibt es noch so Bücher wie Eat That Frog mit dem Hinweis, die lästige Aufgabe, die dann auch wichtig ist, als allererstes am Tag zu machen. Sozusagen sie aus dem Wege zu schaffen. Oder den Hinweis, eine lange To-Do-Liste auf drei Teile zusammenzustreichen und diese drei Dinge dann am Tag zu machen. Wenn wir dann aber eine kleine Retrospektive vom Tag machen, dann sehen wir, dass wir den ganzen Tag in Besprechung waren, gestört wurden, fleißig waren und uns abends trotzdem fragen, was wir geschafft haben. Wie kommen wir da raus? Wie erreichen wir mehr? Wie erfüllen, erfüllen wir dem Chef seinen Wunsch nach 5% mehr? Oder wie übererfüllen wir sogar seinen Wunsch? Nun, viel erreichen wollen bei konstanter Zeit ist ein Optimierungsproblem. An der Zeit können wir nicht drehen. Ja, man kann noch ein bisschen mehr arbeiten, aber das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel ist doch, mehr zu erreichen in der gegebenen Zeit. Das heißt, wir müssen unsere Effektivität steigern. Wir müssen zusehen, dass wir in der Zeit, die wir einsetzen, wichtigere Dinge schaffen. Dass wir uns konzentrieren auf die Dinge, die wichtig sind, damit wir sie dann noch machen. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt Busy ist a choice. Viel beschäftigt zu sein, hat man sich selber ausgesucht. Wenn man den so ein bisschen wirken lässt, dann tut er erst mal weh. Und man denkt, wie ungerecht. Schließlich will doch der Chef von mir mehr. Und ich muss doch hier. Und lauter solche Ausreden. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir in jeder Minute entscheiden, woran arbeiten wir jetzt? Und dass wir Verantwortung übernehmen für uns und das Team und diese Entscheidungen fällen. Denn, mal ganz ehrlich, gute Leute haben immer mehr gute Ideen, als sie Zeit haben, sie umzusetzen. Und auch wenn man diesen guten Leuten dann ein Team gibt, es ist ja mitnichten so, dass jetzt auf einmal die Kapazität da ist, all diese Ideen umzusetzen. Nein, weil wenn das Team gute Leute enthält, haben diese selber wieder gute Ideen und schon haben wir wieder zu viele Ideen. Das heißt, wir müssen einfach anerkennen, dass wir zu viele Optionen haben, dass wir an zu vielen Stellen gleichzeitig arbeiten können und dass wir einfach auch nicht jede gute Idee automatisch machen können, denn es gibt sicherlich Ideen, die besser sind oder noch besser. Wir brauchen also einen Überblick. Wir müssen sehen, was haben wir denn alles für Ideen und dann müssen das ein bisschen strukturieren. Wir müssen Arbeit sichtbar machen, hier helfen Kanban Boards und Personal Kanban. Ich habe über beides schon gesprochen in diesem Podcast. Wir müssen ferner aus der Menge der Ideen die wichtigen Themen, die uns wirklich voranbringen, erkennen. Und dafür brauchen wir eine Zielfunktion. Eine Zielfunktion besteht aus zwei Sachen. Einerseits einem Ziel. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und zum anderen einer Bewertung. Wie bewerten wir die verschiedenen Optionen und wie vergleichen wir sie? Möglichst numerisch. Rein qualitativ ist das schwierig. Und wenn wir verschiedene Ideen gegeneinander abwägen und bewerten und uns angucken, was sie kosten und was sie bringen, dann müssen wir auffallen, dass wir nicht in die Falle tappen, dass wir uns nur die direkten Kosten angucken. Die größten Kosten, die eine Entscheidung produziert, sind nicht die direkten Kosten, sondern sind die Opportunitätskosten. Die Dinge, die wir nicht machen können, weil wir Ressourcen blockieren. Die Dinge, die wir nicht machen können, weil wir beschlossen haben, diese eine Stunde anders zu arbeiten. Cost of Delay, Verzugskosten ist hier in diesem Zusammenhang schon mal gefallen. Wir müssen wichtige Dinge, die wertvollen Dinge, Projekte, Arbeitspakete, Initiativen, Fragestellungen, Entscheidungen auswählen und priorisieren. Und wir müssen auch Dinge dadurch depriorisieren. Wir müssen den Dingen ins Auge schauen und sagen, du Idee bist eine ganz tolle Idee, aber wir haben so viele bessere Ideen, dass du wirklich nicht zum Zuge kommen wirst. Wir können die Zeit nicht managen. Wir können keine Stunde verschieben. Wir können nicht beschließen, dass der Sonntag 23 Stunden hat, nur damit wir Dienstag 25 haben. Das klappt nicht. Wir können nur zu jeder Zeit beschließen, was wir jetzt machen. Wir können keine Zeit schaffen. Wir können sie nur verstreichen lassen. Ungenutzt, schlecht genutzt. Oder wir können sie besser nutzen und uns voranbringen. Und diese Entscheidung ist die, die für mich hinter dem Spruch do the right thing, not do the thing right steht. Also die Entscheidung, die bewusste Entscheidung für gewisse Themen und gegen gewisse Themen. Und das gilt sowohl im Persönlichen für meine eigene Arbeit, als auch für mein, für mein Team, für meine Abteilung. Führungskräfte sind Vorbilder, ob sie es wollen oder nicht, ob sie gute Vorbilder oder schlechte Vorbilder sind. Sie sind Vorbilder. Und die Entscheidungen, die sie für sich fällen, die werden beobachtet und die werden aufgegriffen. Das heißt, senden Sie ein Signal an Ihr Team, an Ihre Teams, dass die Priorisierung wirklich wichtig ist und dass es Ihnen wichtig ist, dass Leute an wertvollen Themen arbeiten. Die Lösung ist also eigentlich einfach. Wir müssen wissen, was wichtig ist. Wir müssen das machen. Und damit wir... Das machen können müssen wir gegebenenfalls in unserem kalender platz schaffen dafür und andere dinge nicht tun wie gehen wir davor nun alles fängt an mit überblick schaffen sie können nur managen was sie sehen das heißt machen sie ihren arbeitsvorrat sichtbar machen sie den arbeitsvorrat ihres teams sichtbar und seien sie sich dabei bewusst dass dringende aufgaben häufig relativ gut visualisiert sind ja, Ihr E-Mail-Programm zeigt Ihnen an, wie viele E-Mails Sie noch nicht gelesen haben. Und wenn Sie hinterher sind, zum Beispiel nach dem Urlaub, dann kennen Sie diese Zahl auch. Ihr Anrufbeantworter zeigt Ihnen, wie viele Anrufe Sie verpasst haben. Die Zahl der Mitarbeiter, die bei Ihnen im Büro vorbeischauen, innerhalb einer Stunde, ist auch ein relativ deutliches Zeichen dafür, wie viele dringende Aufgaben gerade im Orbit schweben, die erledigt werden müssen. Das Problem ist, dass wichtige Aufgaben gerade dann, wenn sie nicht dringend sind, nicht immer gut sichtbar sind. Das heißt, die müssen Sie sichtbar machen, damit Sie sie gleichfertig mitmanagen können. Hier hilft ein Kanban-Board. Hier helfen Listen. Im agilen Kontext spricht man von Backlogs. Der eine oder andere mag auch To-Do-Listen, wobei für mich ein großer Unterschied zwischen To-Do-Listen und, und Backlogs ist, dass schon der Begriff To-Do impliziert, dass man etwas machen muss. Und dass man sich auch dazu committet hat, etwas zu tun. Und dass der Backlog eine Ideensammlung ist, noch bevor man sich dazu verpflichtet hat, etwas zu tun. Das ist für mich ein großer Unterschied. Wenn Sie einen Überblick haben über Ihre Themen, dann gibt es viele Methoden, wie Sie sich selber organisieren können. Und eine der bekanntesten dabei ist die Eisenhower-Matrix. Eisenhower wird zugeschrieben, dass er eine einen 2x2-Matrix gemacht hat, mit vier Quadranten und dringend... Und wichtig auf den beiden Achsen aufgetragen hat. Und für sich und in der Folge dann auch für andere Aufgaben nach dringend und wichtig unterschieden hat. Ja, Aufgaben können dringend, aber nicht wichtig sein. Aufgaben können nicht dringend und wichtig sein. Und jede Klasse, jeden Quadranten hat er unterschiedlich behandelt. Das klingt gut, das klingt schlau. Ja, wir, wir kommen jetzt von von dringend und sind Interrupt gesteuert hin zu wichtig und arbeiten nur noch an den wichtigen Dingen. Das Problem ist, Eisenhower lügt. Denn ähm, die Eisenhower-Matrix motiviert dazu, binäre Entscheidungen zu fällen zwischen dringend und nicht dringend und wichtig und nicht wichtig. Und wir betupsen uns da selber. Wenn wir gezwungen sind, Aufgaben in wichtig und nicht wichtig zu unterteilen, dann wissen wir ganz genau, dass die nicht wichtigen nicht laufen. Das heißt, jede Aufgabe, die irgendwie laufen muss und wo wir irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie nicht machen, die schieben wir sofort Richtung wichtig und schon haben wir eigentlich wieder nichts gewonnen. Das ist wieder das Priorisieren nach Prioritätsclustern. Ob das nun wichtig oder nicht wichtig ist oder ob die Cluster A, B, C heißen, irgendwann ist die, ist die oberste Priorität so voll mit Aufgaben, dass wir eigentlich schon wieder neu priorisieren können und ein A mit Sternchen oder ein A1 oder sowas vergeben. Was wirklich hilft, ist, ordinal zu priorisieren. Also das ist die erste Aufgabe, die zweite Aufgabe, die dritte Aufgabe und um die Themen dann auch in dieser Reihenfolge anzugehen. Eine kleine Geschichte. Sie kennen diesen Chef, ob Sie ihn selber hatten, ob Sie so ein Chef selber mal waren. Der Chef kommt frisch vom Seminar. Er hat gelernt, Themen in wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Und er hat gelernt, dass er die wichtigen Sachen selber machen muss, egal ob sie dringend oder nicht dringend sind. Dringend und wichtig muss er sowieso machen und dringend und ähm, wichtig und undringend muss er auch machen, weil sonst, sonst fällt ihm das irgendwann auf die Füße. Also hat er gelernt, die wichtigen Aufgaben muss man machen. Ja, und die unwichtigen muss er nicht selber machen. Das kann er ja delegieren. Das Problem ist nur, was bedeutet das für die Mannschaft darunter? Für die Mannschaft darunter kommen jetzt auf einmal alle Themen, die der Chef für unwichtig hielt, als Order de Mufti zum Erledigen rein. Und äh, wir wissen selber, dass alles, was vom Chef kommt, sind mit Sicherheit nicht die ganz unwichtigen Sachen, sondern die möchte man erfüllen, damit man dann bei der Leistungsbeurteilung gut dasteht. Das heißt, was der Chef hier erreicht hat, ist aus unwichtigen Dingen für andere Leute jetzt wichtige Dinge zu machen und schon ist die Priorisierung wieder hinüber. Hier heißt es Vorbild sein. Hier heißt es zu sagen, diese Aufgabe ist unwichtig und das heißt nicht nur, dass ich sie nicht machen werde, sondern das heißt auch, dass mein Team sie nicht machen wird. Wir müssen uns den Platz schaffen. Wir müssen unseren Teams den Platz schaffen, die wichtigen Aufgaben auch wirklich zu erledigen, auch wenn sie nicht dringend sind. Und nochmal zu den, zu den guten Leuten im Team zurück. Die haben ja selber Ideen und auch für diese Ideen gilt es Platz zu halten und Platz zu schaffen. Google ist bekannt dafür, dass ähm, sie ihren Mitarbeitern 20% der Zeit zur eigenen Verfügung geben, wo sie zwar Themen machen, die, die Google, von denen Google profitiert, ähm, aber für die sie keinen direkten Arbeitsauftrag haben. Google Mail ist zum Beispiel so entstanden. Die Methode ist schon älter und früher war 3M dafür bekannt, dass sie das gemacht haben und die kleinen gelben Klebezettelchen, die Post-its, sind aus so einem Zeitblock entstanden. Wer also gute Leute eingestellt hat, darf diese nicht mit unwichtigen Dingen vollramschen und per Order de Mufti zu wichtigen Dingen machen. Wenn wir dabei sind, sichten Sie auch die Arbeitsvorräte der Mitarbeiter. Haben Sie einen Überblick darüber, wer wie ausgelastet ist? Sie müssen es nicht selber machen, aber motivieren Sie Ihre Mitarbeiter dazu, solche Übersichten zu pflegen, ob als Kanban-Board oder als Backlog oder als sonst was. Aber haben Sie mit den Mitarbeitern einen konstruktiven Dialog darüber, welche Aufgaben jetzt wie wichtig sind und seien Sie sich des ganzen Bildes an der Stelle bewusst? Eine kleine Geschichte. Alice im Wunderland. Alice trifft die Cheshire Cat, die Grinsekatze, an einer Weggabelung und fragt, weil sie verloren ist, wo soll ich hingehen? Und die Katze fragt, wo willst du denn hin? Alice antwortet, weiß ich nicht. Daraufhin sagt die Katze, dann ist es auch egal, wohin du gehst. Beschäftigt aussehen alleine reicht nicht. Im Großkonzern mag so eine Tarnung eine Zeit lang funktionieren, bringt aber keinen nachhaltigen im Erfolg. Im Mittelständler fällt man mit sowas viel schneller auf. Jeden Tag 30 E-Mails schreiben, davon 2 vor 7 Uhr morgens und drei nach Feierabend. Das gilt schon lange nicht mehr als produktive Tätigkeit. Oder im Büro eine Open-Door-Policy haben, nur damit die anderen Mitarbeiter sehen, wie wichtig und in wie vielen Besprechungen man ist. Immer gebucht, immer gebraucht, immer wichtig. Und wann laufen die wichtigen Themen? Wann laufen die Konzepte, die Strategien, die Ziele? Die Richtung, die Führung? Eine Führungskraft braucht Zeit für Führung, Zeit für Ziele. Sie muss wissen, wohin sie will. Sie muss wissen, wohin der Laden soll. Und dafür braucht es Zeit. Auch um zu formulieren, was wichtig ist, brauchen wir Ziele. Die Ziele müssen messbar sein, smart. Wir brauchen eine Zielfunktion. Wie ist es quantifiziert? Ist es Geld? Ist es Zeit? Ist es, ja, wie, woran messen wir Erfolg? Und dann müssen wir für die Aufgaben im Backlog verstehen, wie beeinflussen diese Aufgaben mein Ziel? Oder eines meiner Ziele? Und wie priorisiere ich diese Aufgaben entsprechend? Und auch hier bitte nicht nach Klassen, sondern wenn die Ziele schon quantifiziert sind und wir wissen, wie viel die Aufgaben die Ziele beeinflussen, dann können wir es auch ordinal priorisieren. Das heißt, wir können eine echte Reihenfolge machen. Manche Leute profitieren auch davon, mal in sich reinzuhorchen und sich zu fragen, bei welcher Aufgabe habe ich denn einen großen inneren Widerstand? Weil diese Aufgaben häufig schwierige Aufgaben sind und schwierige Probleme zu lösen, kann relativ hohe Werte haben, wenn man dadurch eine Innovation schafft oder, oder eine Markthürde aufgebaut hat. Manchmal ist der innere Widerstand auch nur ein Zeichen von einem notwendigen inneren Wachstum, dass Sie aus Ihrer Komfortzone rausgehen müssen und diese Komfortzone erweitern müssen. Auch das durchaus sinnvoll, hier auf den Bauch zu hören, und zwar, das Störgefühl als Anreiz wahrzunehmen, hier tätig zu werden. Manchmal ist es auch so, dass wenn wir diese Widerstände zulassen, dass wir dann Probleme aussitzen und die Probleme nicht gerade kleiner, sondern eher größer werden. Nochmal zur Erinnerung. Die Entscheidung, die wir hier zu fällen probieren, ist nicht, soll ich etwas selber machen, weil es wichtig ist, oder soll ich es delegieren, sondern die Frage, die Sie beantworten dürfen, ist, was darf ich machen, um einen größten Einfluss auf meine Ziele oder die Ziele meiner Firma zu haben. Was darf mein Team machen, um den größten Wertbeitrag zu leisten? Und was dürfen wir auch liegen lassen, um Platz für andere Themen zu schaffen? Aber Vorsicht, liegen lassen heißt an dieser Stelle nicht Zusagen brechen. Sondern wenn Sie sich Luft verschaffen wollen, dann bitte von Anfang an. Sagen Sie von Anfang an nein. Seien Sie sich bewusst darüber, wie viel Verpflichtungen Sie schon eingegangen sind für sich und das Team. Und verhandeln Sie, halten Sie dagegen, wenn neue Ansprüche auf Sie einprasseln und gewichten Sie diese neuen Ansprüche. Lassen Sie nicht zu, dass gute Ideen die besseren Ideen verdrängen. Führen Sie die Ideenliste, führen Sie die Aufgabenliste, des Backlog und seien Sie sich Ihrer Auslastung bewusst. Lernen Sie auch, Rohideen immer erst zu bewerten und nur bewertete Ideen zu machen sich nur zu bewerteten Ideen zu verpflichten und nur bewertete Ideen auch wirklich mit Kapazitäten zu hinterlegen und anzugehen. Eine klare Unterscheidung zwischen diesen Schritten ist notwendig und auch hier hilft ein Kanban-Board, den Status von einer Aufgabe explizit zu machen. Ja, wenn die Kanban-Karte ganz vorne bei Ideen hängt, dann ist sie noch nicht priorisiert und wenn sie eine Spalte weiter hängt, priorisiert, dann ist sie schon an der richtigen Stelle und dann weiß auch jeder ganz transparent, nicht nur, dass eine Aufgabe priorisiert ist, sondern auch, wie sie priorisiert ist. Das Gute ist der Feind des Besseren. Sie können nicht eine Idee im losen Raum bewerten und sagen, das ist eine gute Idee, das sollten wir machen, sondern Sie müssen diese Idee im Umfeld der anderen Ideen ansehen und wirklich sich angucken, welche Themen kann ich bearbeiten und dann von oben runter spielen: was sind die besten Ideen, was ist die nächstbeste, was ist die nächstbeste bis Sie ausgelastet sind. Auswählen ist wichtig. Alles, was unter dem Schnitt ist, alles, was unter der Linie ist, fällt dann halt runter. Und auch dafür muss man als Führungskraft manchmal ein breites Kreuz machen. Sie dürfen sich also fragen, wo wähle ich aus, was ich mache? Agieren Sie oder reagieren Sie? Und wenn Sie schon beim Reagieren sind, Wer reagiert da? Muskel oder Hören? Werden Sie fleißig oder arbeiten Sie schlau? Arbeiten Sie schon mal los, um, um die vielen Aufgaben zu beschäftigen oder priorisieren Sie? Und zuletzt schaffen Sie Kapazitäten für die Themen, die Sie machen wollen, indem Sie umplanen, indem Sie Zeiten blocken, Termine mit sich selber machen, Ihre Arbeitsumgebung entsprechend gestalten. Mancher im Vertrieb weiß, dass seine beste Zeit zwischen halb sechs und sieben ist. Nicht morgens, sondern abends. Dann, wenn bei seinen Kunden die Sekretariate geschlossen haben, die Telefone keine Türsteher mehr haben und wenn er anruft, sein Gesprächspartner selber an, abhebt und nicht die Sekretärin, die ihn abwimmeln kann. Seien Sie sich dabei Ihrer Vorbildrolle bewusst, dass Sie diese Entscheidung nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Team treffen und tun Sie die richtigen Dinge und nicht nur die Dinge richtig.